Also, ähm, jetzt fangen wir mal so an, das ist der Peter, heute mein äh, Fluglehrer, wie ihr schon am Rucksack seht. Äh, der ist ein bisschen groß zum Radfahren und ich übergebe mal an Peter, was wir heute Schönes tun werden, genau. Ja, hallo, wir werden heute mit Nico einen Hammerflug machen von der Vierscher Alb. Das liegt in der Aletsch Arena, dem ähm, europäischen, äh, wie sagt man, wie heißt die größten <lacht> Gletscher! Ja, genau. Größte Gletscher von Europa. Wunderbare Seitziegenflug wird das geben. Ja, Nico, ich glaube du freust dich. Also es ist top. Äh, genau, das ist ein Wahnsinnserlebnis. Wir wollten euch einfach mal was anderes bieten und bleibt dran und schaut es euch an. So, da wird hergerichtet, da hinten haben wir gerade gehört. Matterhorn und Weißhorn. Oh Das ist der Gletscher. Genau, den haben wir gestern auch schon. Wir sind gestern die Runde hier gefahren. Ja. Bis hier hoch, einmal rum, haben den Gletscher gesehen und sind an diese Trails hier gefahren. Super! Ah siehst du, es gibt ja. schon Wolken da. Ja, ja. Das ist ein gutes Zeichen für uns Gleitschirmpiloten. Dann sieht man, es hat Thermik, die ja. Luft steigt auf und da oben kondensiert sie dann. Stopp! Ja. So, einmal Bremse hier, ja. einmal Bremse hier. Okay, heißt? Wenn man sieht, das heißt, du mal ein bisschen links. Genau, schön langsam. Langsam ah, okay. etwas hoch. Bremst. Aha. Bremst, ne? Das heißt, äh Und wenn du links anbremst, liegt da links. Wenn du rechts anbremst, ah, okay. liegt da rechts. Ein bisschen locker oder ja, kannst du kannst du das ist das aktive Fliegen, wenn man trotzdem auf der Bremse bleibt macht man Folgendes nice. ja ah, okay. alles klar super ja willst du auch noch Action ja bitte immer Dann musst du lass die Bremse los einfach loslassen ganz ja. das fliegen von alleine loslassen einfach komplett loslassen komplett loslassen weg okay. okay. du übernimmst wieder die ja. Kamera super. Jo, ja, ja, etwas ich. geht da. Ja, ja, irgendwas. Äh, ja. Uhuhu. Gänsehaut feeling! <lacht> cool, <he>? Super! Wow. <lacht> cool, he? Super! Mega! perfekt, perfekt genau. Peter danke super <lacht> wow geil okay. ja. hammer ich habe es überlebt war ein mega Erlebnis also kann man wirklich empfehlen <lacht> macht echt Laune in der schönen Kulisse sowas zu veranstalten was ist los bei dir <lacht> <lacht> ich kann es schon laut reden, glaube ich, dann checkt man. <lacht> raw Video, weißt du? <lacht> Uns geht jetzt mit dem Settle drauf. Was? Das hört man garantiert. Was sagt ihr dazu? Wir erreichen neue Dimensionen, wollte ich schon als Titel nehmen. Damit ist allerdings nichts anderes als... Es naht ein Gewitter. Ja. Und ähm, so ist die Aussicht gerade. Und da oben... Wo dieser kleine Mini-Bagger drin steht. Da ist, glaube ich, ein neuer Trail. Den hat uns gestern der Guide gezeigt. Also ist man das von der Gondel aus. Und den wollen wir jetzt mal auschecken. Da also sieht man ihn jetzt den Weg wie aus dem Ei gepellt. Hoffentlich ist der überhaupt schon offen. Ist es schon fertig? Aber wie ihr seht, ist es hier noch im Bau. Wir denken mal, er wird diesen Sommer fertig. Mal sehen, ob wir das noch rausfinden können. Und anhand der Fähnchen, die man hier so sieht, dup, du, du, da läuft der Trail dann praktisch hier weiter. Das ist ein Flow Trail und kommt dann zu dem Sesslift. Ja, und wenn das hier alles fertig ist, der Großteil ist schon fertig, dann hat es 150 Kilometer. Trail und Bike-Strecke. Mega gut. Da seht ihr den See, wo wir gestern waren. Und da hinten ist ein Mega-Panorama. Die weißen Gipfel. Dip, dip, dip, dip, dip. Oh, ein pinker Gipfel. Hm. Wer das wohl ist. Das ist Matterhorn. Äh, Petrahorn. It's the fog. Wir haben den Supermarkt gerade noch offen erwischt, die letzten Minuten. Und jetzt gibt's Cremeschnitte, Kaffee, Trauben und Dämmelchen. So, neue Anziehsachen, weil es ja schließlich schon der nächste Tag Und wir sind wieder Oben-Gletscher, am Gletscher. nicht dass ihr denkt. Wir blenden euch die alten Bilder von gestern ein. Nein, wir sind schon wieder da und geht jetzt dann hier den Trail entlang Es gehört die ganze Route hier auch zum Stoneman dazu. Also, alles, was wir gerade eingeblendet haben, ist Teil vom Stoneman. Ich geh auch dazu zum Stoneman. Hallo! Echt? Bist du 365 Tage nur hier unterwegs? Ja. Ah, ganz schön langweilig. Ich bin im Gletscher geboren. Oh. <lacht> Nico, der neue, was war das? Nicht Yeti, sondern Etsy. <lacht> What? <laughs> Ja! Yeah. <lacht> Super witzig! Die geht mega, die geht mega! Außer Rücken! <lacht> Außer Rücken! Ein wenig los. Oh. Jetzt sind wir auch schon wieder hier oben. Das ist auch mega beeindruckend, einfach. Und was wir euch gestern noch nicht gefragt oder besser gesagt erzählt haben, wisst ihr, woher diese schwarzen Streifen im Gletscher kommen? Was haben die zu bedeuten? Also was haben sie zu bedeuten? Jetzt habt ihr noch kurz Zeit, überlegt, überlegt, hast du es dir gemerkt? Natürlich, das sind die schmutzigen Autobahnen von den anderen Gletschern, die praktisch die anderen Gletscher produzieren Schmutz und der wird dann hier abgelagert, oder so war genau, es Genau, so. also da oben sind mehrere Gletscher und die Endmoränen, damit meinte Nico die schmutzigen Autobahnen von diesen Gletschern, das ist also absolut normal, die schieben ja immer Geröll vor sich her, die gehen dann wiederum in diesen Alec-Gletscher rein. Und genau, jeder Streifen ist quasi eine eigene Endmoräne. <Musik> Ha ha ha. die Auflösung für euch von der Quizfrage. Also diese Steine die ihr da drin seht, früher war es so, das waren Vorratskammern und Mäuse können, können sozusagen nicht so über, über Kopf äh, krabbeln, deswegen haben die diese Steine eingebaut, dass keine Mäuse und Ratten und Zeug reinkommen. Das war die entscheidende Hürde, dass die Maus nicht an den Speck kommt. Ja, letzter Tag und schon auf der Heimreise, weil es hat geregnet und dementsprechend musste unser Programm ausfallen. Eigentlich wollten wir Stand-Up-Paddle machen auf dem See oben, aber ja, war halt nichts bei 4 Grad und Regen. Und dann hatten wir die InstaGo 2, diese kleine, die man überall hinpinnen kann, aufgepinnt. Leider zu lange, über zwei Stunden. Ich hätte sie vielleicht zwischendrin mal runter machen sollen. Deswegen gibt es auch keine geilen Aufnahmen von der Heimfahrt. Weil... Aber von der Hinfahrt haben wir was drauf, gell? Ja, von der Hinfahrt haben wir was. Die habt ihr sicher schon gesehen. Wenn nicht, dann schaut euch unbedingt unser erstes Video okay. vom Wallis, von der Aletsch Arena an. Und ja, bei uns gibt es jetzt noch Essen. Nico ich ist darf wieder Hausklave spielen. Beim Kochen. Im ähm. Bus kochen zu dürfen, das ist ein Privileg. Wie seht ihr das? <lacht> ja, wir hoffen, die Videos haben euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.